Also ich bin der Christian, ich arbeite bei der Firma Moosburger und bin derzeit im dritten Lehrjahr. Ich bin der David ähm, und ich mache meine Lehre zum Verpackungstechniker bei der Firma Smurfit Kappa Intervall in Hansfeld. Ich bin der Immerhan. ich mache die Lehre als Verpackungstechniker, bin 20 Jahre alt und ich arbeite in der Firma Haaland und Druck. Also, hallo, ich heiße Mette mit dem Vornamen. Ich arbeite bei der Firma Mosburger GmbH in Wien im 23. Bezirk. Das habe ich erst in der Lehre mitgekriegt, wie viel man eigentlich aus Weltpappe machen kann, äh, was man eigentlich alles aus Verpackungen machen kann. Und öfters, wenn man dann im Supermarkt durchgeht, dann sieht man schon, ja, die Schachteln, die haben wir gemacht. Oder so. Und Mechanikerberuf macht jeder, Verpackungstechniker ganz selten. Und hauptsächlich mag ich es extrem, weil man arbeitet mit Maschinen, die mehrere Hunderttausend Euro kosten. Und das Schon was Schönes, finde ich. Verdient wir eigentlich ziemlich gut, ja. Und einfach die Vielfältigkeit, dass man nicht nur eine Sache macht. Ja, wir können den Lehrlingen heute viele verschiedene Bereiche der Verpackungstechnik nahebringen und haben jetzt auch in der Berufsschule die Möglichkeit, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement durchzuführen. Also jetzt einmal die Lehre abschließen. Danach will ich dann die Matura nachholen und vielleicht dann auch noch studieren. Gehen. Außerdem kann dieser Lehrberuf nicht äh, aussterben, wird nicht aussterben.